Idomeni, Domenis, Flüchtlingslager an der griechisch-mazedonischen Grenze, ein Ort, wo es dem Florenz Schaffner noch andere Schweizer Flüchtlingshelfer anzieht. Eine davon ist Vanya Zernoyevitsch. Wenn ich über Flüchtlingshelfer recherchiere, fällt immer wieder ihre Name. Sie hat zusammen mit anderen in der Schweiz die Hilfsorganisation Border Free Association gegründet. Dvanja Zernoyevic ist schon länger unterwegs. Zuerst im serbischen Bresche, wo an der Balkanroute, dann in Idomeni. Sie ist Mitte 30 und hat ein Kind, das bei ihren Eltern in Churwalden wohnt. Will ich sie treffen nehme ich per SMS Kontakt auf mit ihr und schreibe ihr auf Idomeni, ob sie schon wissen, wann sie zurückkommen. «Nein, das ist eine Katastrophe hier.» kommt sofort ihre Antwort. Dann, am Abend vom gleichen Tag, «Ich bin jetzt im Hotel.» Du kannst mich anrufen, wenn du Zeit hast. Ich rufe an und merke, Vanja Zernoyevich hat im Flüchtlingscamp Zidomeni allhandvoll zu tun. Als Heiko denkt sie im Moment nicht wirklich. Am nächsten Tag telefoniere ich ihr nochmal und nehme das Gespräch auf. Also ich bin auf alles vorbereitet, und auf das, was mich dort erwartet hat. Also es gibt keine sanitäre Anlagen, nicht genug, Waschanlage. Also es ist wirklich alle haben Hunger und wir sind mitzählt und haben Brot verteilen und äh, Essensdeckel und wir sind fast beantwortet. Also Leute haben richtig, richtig Hunger gehabt. Also das heisst, es geht im Moment, die Hilfe dreht sich vor allem darum, quasi den Hunger zu stehlen von diesen Flüchtlingen. Oder gibt es noch andere Sachen, die du kannst anpacken kannst? Also wir haben jetzt zwei Gruppen kennengelernt und sie haben so eine kleine, kleine Küche die sie mitnehmen, überall und sie kochen Tee und jetzt haben wir das kleines Zelt aufgestellt und wir versuchen einfach Familieausfindung zu machen auf dem Feld, wo auf der Wiese schlafen. Es gibt Leute, die nicht ein Zelt haben und wir versuchen, uns das Beste zu machen und äh, die Leute versorgen mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln. Also ihr habt Essen gekauft, sind dann quasi bestürmt worden, weil die Leute so Hunger haben. Hat man da manchmal auch ein bisschen Angst um sich? Also ich habe mich beide schon verletzt. <lacht> das ist ein Kampf, wo man... Äh als Autokas mit Essensdeckel sind wir also wirklich gestürmt worden und mit ist. Also das Knie ist ein bisschen angeschwollen und ist blau. In dem Moment habe ich keinen Schmerz gespürt, aber nachher beim Laufen und als ich so da gekommen bin, wenn ich mich abzug habe, habe, ich gesehen dass das Knie ganz angeschwollen ist und auf der Seite blau. Aber es ist nicht so schlimm, ich habe mich überlebt. Du bleibst sicher noch bis Ende Woche. Wie organisierst du das? Also so spontan und dann können bleiben? Es ist ziemlich schwierig, aber ich mache immer so spontan. Also mir, wenn ich von Zürich aus. Auf also, Balkenrouten fliegen brauchen für mich immer einen Weg. <lacht> und sie wissen genau, ich weiß nie, wenn ich zurückkomme. Es kommt immer darauf an, was passiert. Ich kann jetzt vier Minuten nicht, nicht einfach da lassen und heimfliegen, weil ich jetzt einfach eine Woche da bin. Also ich bleibe jetzt einfach sicher noch eine Woche da. Mhm. Aber deine Eltern unterstützen sich in, in dem Sinn, oder? Also ohne das geht es nicht. Ohne meine Eltern würde ich nicht gehen, weil ich einen Sohn, der zehnjährig ist und er ist jetzt bei mhm. meinen Eltern. Und Ich habe gestern Abend mit ihm telefoniert, er, er traut jedes Mal, wenn du kommst. Und dann sage ich ihm, in Woche bleibe ich noch da. Und dann melde ich mich in zwei, drei Tagen bei ihm nochmal und dann besprechen wir die Lage weiter. Er ist sich schon gewohnt. Und das ist ja nicht eine Situation, wo jahrelang jahrelang laufen werde, dass ich so, so zwei, Wochen, drei Wochen weg von der Hause bin. Das ist jetzt im Moment so und ich habe die und ich habe mich entschieden für die Arbeit. Dvanya Zernoyevic verschiebt ihre Abreise aus Idomeni auch nach dem Gespräch nochmal wo ich per SMS nochmal nachfrage, auf wann sie ihre Rückreise planen, schreibt sie ein paar Tage später. Ich weiß es noch nicht. Hier ist es so schlimm. Bis Sonntag bleibe ich sicher noch. Am Montag darauf, nach gut 14 Tagen, seit domäne flügt sie schliesslich über die mazedonische Hauptstadt Skopje, auf Zürich. Ein Treffen direkt am Flughafen kommt kurzfristig nicht stand. Ich bin krank und müde. Aber dann treffen wir uns am Tag darauf am Hauptbahnhof Zürich. Die neuen Zonojevic wartet schon am Treffpunkt. Um uns herum ist ein Gewusel von Leuten, die auf den Zug hetzen. Wir laufen Richtung Bahnhofausgang. Gestern Abend bin ich in Zürich Ich bin hier auf Gurwalda zu meinen Eltern und meinem Sohn. Ich habe etwas ausgeschlafen und heute habe ich mich wieder auf den Weg auf Zürich gemacht. Wie geht dir jetzt? Ja, es ist jedes Mal, wenn ich heimkomme, komme, dass, dass so viele Bilder im Kopf verrückt spielen, dass, dass man nicht mehr weiß, wo, wo anfangen, wo sortieren, was könnte man noch machen, was könnte man verbessern, welche Leute man man anrufen, wo Hilfe suchen, wo Unterstützung suchen. Das sind immer so, die ersten drei Tage sind die schwierigsten, immer, jedes Mal. Also das ist nicht ein Heimkommen und ein Ausruhen. Also ich habe fast keine freie Minute, mir immer Zeit zu nehmen, für meinen Sohn vor allem. Dann schalte ich das Telefon aus, aber ich schaffe es vielleicht eine Stunde. Und dann muss ich immer schauen, wer geschrieben hat. Weil wir haben in der Schweiz auch eine grosse Gruppen von border Frauen, die arbeiten, die administrative Sachen erledigen. Und es ist auch wichtig, Sitzungen zu machen. Wir haben auch Integrationsprogramme in der Schweiz geplant. An dem sind wir auch dran arbeiten. Also es kommt sehr viel dazu. Was sind das? Du hast vorhin gesagt, es sind vor allem Bilder, die einem im Kopf herumschwirren. Was sind die stärksten Bilder, die du jetzt im Kopf hast? Also Presse, war auch schlimm, aber in Dominien habe noch nie etwas so Schlimmes gesehen. Also in Dominien ist es wirklich schrecklich. Wenn man das Camp anschaut, also das ganze also Camp, muss man sich vorstellen, hat Platz für tausend Menschen. Es sind aber sicher etwa 20'000 Menschen vor Ort und jeden Tag kommen neue an. Und wenn man das Camp anschaut, also sie sind im Dreck, im Wasser, es ist alles nass. Sie sind voll krank alle, und sind richtig Hunger. Also, so etwas habe ich noch nie erlebt, dass die Leute wirklich um ein Stück Brot kämpfen. Also, man ist geschlagen. Also, ich bin geschubst worden, wo, wo, wo wir Brot aus dem Auto geholt haben. Sie haben wirklich Hunger. Und dass das in Europa passiert, vor unseren Augen, das kann man fast nicht glauben. Ich bin sprachlos, wirklich. Die Bilder vom Elend gehen der Vania Witz noch Tage oder Wochenlang nach und auch Einzelschicksal beschäftigen sie, weil es geht immer wieder Bekanntschaften mit Flüchtlingen, die sie dann aber plötzlich wieder aus den Augen verliert. Dann Wir ist wirklich Freundschaft geschlossen mit Familien, wo dort geblieben sind. Und man denkt immer darüber nach, was passiert jetzt mit ihnen? Haben sie kalt? Sind sie krank? Wie geht es ihr Kind? Wir haben einen Mann besucht, haben wir Essen vorbeibracht und sein Sohn hat auf dem Gleis gespielt. Und es ist, also, die campen richtig auf dem Bahngleis und es ist ein Stromschlag, hat, er, hat ihn verwischt und 60% hat man noch gehört, vom Körper verbrannt. Aber er ist im Spital irgendwo, ich weiß nicht wo, also man hat die Familie auch nicht mehr gefunden. Und dann denkt man immer, man findet ihn nicht mehr, also er ist nicht mehr im Camp. Und über ihn denke ich viel noch, über sein Kind, er ist gleich wie mein Sohn, das nimmt einer schon mit. Die Vanja, eine junge Frau, Mutter von einem 10-Jährigen Sohn, die ihr Leben da, seit ein paar Monaten immer wieder mit dem Leben im Flüchtlingslager tauscht und go helfen. Diese zwei Welten zusammenzubringen, das ist für sie nicht immer ganz einfach. Eigentlich habe ich meinen Sohn mega vermisst und es war auch entscheidend, dass ich äh, nach zwei Wochen wieder da komme. Wenn ich kein Kind hätte, wäre ich noch bleiben. Aber jetzt, äh, mein Sohn ist im Trockenen, im Sicheren, er hat alles, was das Kind braucht. Und das Kind soll aufwachsen, meine Eltern sorgen sich um ihn, er hat alles. Und, und wenn ich an die denke, das Kind denke, dort in der Domäne, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es wirklich realistisch ist. Es ist wie ein, wie ein Traum, irgendwie, dass man aufwacht und man will will wissen, dass es nicht stimmt, dass es alles nicht passiert ist. Gerade die Tatsache, dass sie ein Kind hat, macht Vonja Zernoyevic auch angreifbar. Nicht alle können verstehen, dass sie immer wieder weggeht, die mehr oder weniger heile Welt in der Schweiz verlässt und mit einem Flüchtlingscamp tauscht, wo es ums Überleben geht. Also ich kenne viele Leute, die Kinder haben und das machen. Also, mein Sohn ist bei meinen Eltern. Ich habe ihn nicht, nicht allein gelassen. Er hat alles, was er braucht. Und mit ihm habe ich auch geredet. Ich mache immer so eine Woche oder zwei Wochen Einsätze, komme wieder heim. Ich arbeite im Moment nicht. Ich habe am 1. November gekündigt. Ich bin auch nicht beim RAF. Meine Eltern unterstützen mich. Machen das. Ich finde das einfach, das passiert jetzt. Und das ist nicht irgendwie jemandem, dem go Gogo helfen und von Heim wegbleiben. Es ist enorm wichtig, dass wir. Leute vor Ort haben und dass jemand, äh, sich um diese Leute kümmert. die Leute kümmern. Seit erste erstmal in einen Einsatz gegangen ist, sind mehrere Monate vergangen. Mich nimmt es Wunder, wie es überhaupt gekommen ist, sich für Flüchtlinge zu engagieren. Sie hat selber eine Migrationsgeschichte, ist nämlich als Kind mit ihren Eltern während dem Krieg in Jugoslawien in die Schweiz geflüchtet. Die Vanya sagt, sie hatte letztes Jahr eine Art Schlüsselerlebnis, das sie dazu bewogen hat, sich in der Flüchtlingskrise einzusetzen. Also das war im Facebook. Das war gar nicht so präsent in den Medien, was passiert. Und im Facebook habe ich so ein Video gesehen, an der mazedonisch-serbischen Grenze, wo Mazedoner die Flüchtlinge die Flüchtlinge nicht haben. Und man hat sich geschlagen und tränen gab. Und das Bild mit einem Kind, also es war ein Vater mit seinem, mit seinem Sohn in der, in der Arm. Und das ist einfach in mir wie ein, wie ein Feuerwerk ausgelöst. Also ich habe einfach gesagt, okay, jetzt muss ich etwas machen. Ich habe gerade auf Facebook gepostet, Leute, wir müssen etwas machen. Wer macht mit? Hatten sich ein paar Leute gemeldet bei mir. Schließlich habe ich in vier Tagen oder fünf Tagen 2000 Franken gesammelt, habe meinen Rucksack gepackt und bin auf die Breschevo geflogen. Ich bin mit der Vanja durch den Hauptbahnhof Zürich gelaufen. In der Zwischenzeit stehen wir ein bisschen außerhalb an der Strasse. Wir sind so fest ins Gespräch verwickelt, dass wir gar nicht auf die Deko sind, irgendwo abzusitzen. Vanja sagt, sie hatte bei allen ihren Einsätzen bis jetzt nie Angst um sich. Gehabt. Sie sagt hart im Nehmen, das müssen wir auch sie als Flüchtlingshelferin Und sie fordere das auch von allen anderen, die für ihre Hilfsorganisation arbeiten wollen. Jeder, der auf kommt für border muss nicht erwarten, dass er dort äh, Begleitung hat, dass er dort auf Fragen äh, Antwort kriegt, auf jede Frage, das, das gibt es nicht. Also da muss man wirklich selbstständig sein und hart im Nehmen. Es ist kalt, es regnet die ganze Zeit, äh, man hat keinen Mittag, also man, man isst, wenn man Zeit hat und ab und zu vergessen, man den ganzen Tag zu essen und dann am Abend, hey, hast du etwas gegessen? Und dann geht man schnell etwas go, -go essen, also es ist wirklich eine extreme Situation. Wo habt jetzt ihr konkret gewohnt? Auch im Zelt oder in einer Wohnung? Nein, also wir jetzt, äh, drei Mal sind jetzt dreimal umgezogen, immer wieder rausgeschmissen aus dem Hotel, weil es voll war, weil es äh, schon vorher gebucht wurde. Äh, wir haben selber in Mazedonien geschlafen. im Hotel. Also jeden Tag über Grenzen zehnmal. <lacht> Aber eben zum Beispiel die sanitären Verhältnisse sind prekär, oder? Also wo geht man dann als Helfer aufs WC? Oh, das haben wir auch nicht so oft gemacht. Also WCs gibt es wirklich. Vielleicht gibt es auf, auf die 20.000 Menschen gibt's vielleicht 10 WCs. Also dann schaust du einfach, dass es nicht muss. Genau, dann schaust du, dass nicht muss. Oder wenn wir einkaufen gehen, zum Lidl zum Lidl auf, auf Polycastro, dass man dort schnell in ein Kaffee geht, auf Süßli, Aber sonst, man, man, man denkt nicht dann selber an also ein, ein eigenes Bedürfnis. Die Arbeit in einem Flüchtlingscamp schweißt zusammen. Unter den Helferinnen und Helfern entwickeln sich ein starkes Gemeinschaftsgefühl, erzählt Dvania Zernoyevic. Es ist ganz wichtig, dass wenn wir am Abend, also am Feierabend haben, am um 11.12 Uhr in Indominion oder Presche in wo, schaue ich immer, dass wir zusammen gehen, wir Volontären, die zusammen arbeiten, etwas essen und etwas trinken Und dann reden wir auch über das Erlebte am Tag. Es ist ganz wichtig, jeden Tag das zu verarbeiten. Nicht einfach funktionieren, dass alles in Schweiz mitnehmen und da drin ist Sondern wirklich jeden Abend und dann redet man, dann hat man auch lustige Geschichten, schöne Geschichten, man bindet sich auch an die Menschen, also man entstehen wirklich Freundschaften und dann lachen wir, das ist ab und zu wirklich ein hysterisches Lachen, weil du bist so überfordert mit der ganzen Situation. Aber wir, wir weinen auch zusammen, also mit dem haben wir kein Problem, es ist wirklich ein Ventil, das ganz wichtig ist für uns alle, dass man das einmal rauslässt. Was mich persönlich in, da, wenn, ich an, wenn ich in der Schweiz bin, äh, sind schöne Sachen, die mich traurig machen, wo ich in den muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich denke immer, ich habe alles im Griff, und nachher höre ich ein Lied oder sehe eine schöne Szene auf der Straße. Ich weiß nicht, Mutter mit dem Kind und dann von ich an heulen. Und früher schämte ich mich geschämt für das, habe das verdrängt, kann das nicht wählen. Aber jetzt habe ich einfach gemerkt, das hilft mir auch und das muss einfach usaloh. Vanja ist sich bewusst, dass nicht alle in der Schweiz gut finden, was sie macht sie weiß, Dass es Leute gibt, die ihr Engagement verurteilen. Das hat man ihr häufig anonym, vor allem über die sozialen Medien, deutlich mitteilt. Vor allem am Anfang habe ich sehr viel schlechtes Feedback bekommen. Ich bringe Islam auf Europa, ich helfe den Terroristen und ich soll doch mein Leben oder in der Schweiz den Leuten helfen. Es gibt auch Leute, die Hilfe brauchen. Das sind so Leute, die meinen Hintergrund auch nicht kennen, die nicht wissen, wer ich bin.